Guten Morgen, jetzt ist es um 10 und ich zeige euch gleich was Spannendes und zwar die zusammengezählten äh, Corona-Toten und zwar bin ich darauf gekommen, weil ich wieder einen schönen Tipp von unserem lieben Karl-Heinz bekommen habe und zwar auf diesen Artikel Trump verharmlost erneut Corona, ich hatte es, hier bin ich, soll er gesagt haben ich lese euch mal den Artikel vor, der ist wirklich äh, spannend, lustig. Und äh, dann kommen wir mal auf Trumps Aussagen zurück und ihr werdet staunen. 83.000 Menschen haben sich in den USA binnen einem Tag mit dem Coronavirus angesteckt. Täglich sterben hunderte Infizierte. Präsident Donald Trump spielt das Risiko derweil weiter herunter. Das war von gestern Abend 22.50 Uhr. Da ist er. US-Präsident Donald Trump will trotz seiner neuen Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen... Jetzt kriege ich schon wieder den Husten von dem Wort Infektionen. Ich werde euch mal hier oben verlinken, was Infektionen bedeutet und noch andere Fremdwörter. Also nochmal, US-Präsident Donald Trump will trotz seiner einer neuen Rekordzahl an Corona-Infektionen keine besondere Gefahr durch das Virus erkennen. Ich hatte es, hier bin ich, sagte Trump mit Bezug auf seine Covid-19-Erkrankung bei einem Wahlkampfauftritt im US-Bundesstaat North Carolina. Und jetzt sagen sie, dass ich immun bin. Der Präsident war Anfang Oktober für drei Tage im Walter Reed Militärhospital nördlich von Washington behandelt worden. Dabei wurde ihm unter anderem ein noch experimentelles Antikörpermedikament verabreicht, das er als Heilmittel bezeichnete. Bei tausenden Landsleuten verlief Covid-19 derweil weniger glimpflich. Bis Samstag starben mehr als 224.000 Amerikaner an der Krankheit. Ganz kurz nochmal den Ausblick hier drauf. Die Kurve hier oben 223.042, also stimmt gut. Die Wähler äh, stünden nun vor der Wahl zwischen einem Trump-Superboom. Und einem Biden-Lockdown, sagte der Präsident der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Die USA seien auf dem Weg aus der Krise. Covid, Covid, Covid, Covid, Covid. Die Zahl der Corona-Infektionen in den USA an einem Tag stieg zuletzt auf mehr als 83.000, der bisher höchste Wert. Trump führte die Entwicklung darauf zurück, dass mehr als früher getestet werde. Wenn wir halb so viel testen würden, wäre die Zahl halb so hoch. Das waren die Confirmed Death. Und jetzt mal zu den Tests. Und auch hier die USA, die haben jetzt 137 Millionen von 328 Millionen durchgetestet. Donnerwetter. Gut, stimmt. Überhaupt werde in den Medien ständig, Medien ständig über das Virus geredet. Macht man den Fernseher ein, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, COVID beschwerte sich der Präsident. Tatsächlich wird auch in den USA inzwischen deutlich mehr getestet, als noch während der ersten Welle der Corona-Pandemie. Dennoch ist, die, äh, ist der zuletzt deutliche Anstieg der Fallzahlen ein Alarmsignal. Oh. Zumal die USA bereits jetzt das Land mit den weltweit meisten Todesopfern durch Corona-Infektionen sind. Zuletzt starben an einem Tag mehr als 900 Menschen mit, mit. SARS-CoV-2. Hier ein Bild ähm, für jeden Toten äh, zum Gedenken mit einer kleinen weißen Flagge. 223.000. Mit. Mit. Nach der Präsidentenwahl am 3. November werde man davon nichts mehr hören, behauptete Trump. Zu Trumps Auftritt kamen mehrere tausend Anhänger. Viele von ihnen trugen keine Masken und hielten auch keinen Abstand. Sein demokratischer... <lacht> Hm, herausforderer Joe Biden hatte Trump für seine Aussagen zum Coronavirus zuletzt scharf attackiert. Wie mein Großvater sagen will, der Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wenn er glaubt, dass wir über den Berg sind, sagte Biden. Es wird schlimmer und er lügt uns weiterhin über die Gegebenheiten an. Mhm. Biden machte, äh, macht Wahlkampf-Event als Drive-In. Es wird ein dunkler Winter. Wir werden jetzt in unseren wir werden jetzt nicht unseren Kurs ändern, sagte der Demokrat. Nun, laut Reuters bei einem wahlkampf in Pennsylvania, zu seinem Drive-In-Auftritt kamen die Anhänger in eigenen Autos, um mögliche Coronavirus-Infektionen <lacht> zu vermeiden oder zumindest einzugrenzen. Trump machte sich indes über das Konzert, äh, Konzept lustig. Da waren so wenige Autos, ich habe noch nie so ein Publikum gesehen, sagte Trump. Es war... Nur eine winzige, winzige, kleine Gruppe. Man konnte die Autos hören. Hup, hup. <lacht> Trump hatte zuletzt mitgeteilt, dass er seine Stimme bereits abgegeben habe. Er suchte dafür ein Wahllokal in einer Bibliothek in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf. Ich habe für einen Typen namens Trump abgestimmt, sagte Trump vor Fernsehkameras. Ja, schön. Ähm. Das sagt der Spiegel. Jetzt gucken wir uns wirklich mal diese Sache an. Also wie gesagt, Tests ne, stimmt. Die haben schon 137 Millionen durchgetestet und also sind so rund über ein Drittel. Ähm, das zum Thema Berg. Jetzt habe ich hier allerdings Our World in Data ne, habe ich schon mal vorgestellt. Das ist eine tolle Seite. Bezieht sich auf staatliche äh, staatliche Daten und, und das funktioniert auch wunderbar. Ich habe hier kumulativ eingestellt. Also, das waren die Tests, kumulativ, seit Beginn, alle zusammen, kumulieren, sammeln. Ne? Die Toten, auch da sind die USA führend. Und wenn man sich das anguckt, ne, 223.000 Tote, das ist schlimm. Mit Corona, wohlgemerkt. So, jetzt ist das aber übersichtlich, äh, zwar übersichtlich so, aber das sagt ja nicht viel aus. Jetzt machen wir das mal so. Wir sagen, ähm, wir gucken uns das mal pro Millionen Menschen an. Und auch jetzt ja, sind die alle irgendwie gleich die Kurven. Und jetzt guckt euch das mal an, jetzt ändern sich die Zahlen. Das sind 673,84, weil die rechnen Durchschnitte und äh, bei irgendwelchen geteilt durch Aufgaben, da wissen wir, können Kommas rauskommen. Ne? <lacht> Kommata. So, ich habe hier mehrere Länder. Gucken wir mal an. Ähm, pro Millionen sind also 673.000 in den USA gestorben. Und jetzt wenn wir weiter runter gehen. Ich kann jetzt mit der Maus nicht drauf zeigen. Weiter unten ist Germany. 118 pro Million. Wir haben aber 83 Millionen. Das heißt, wir haben sehr viele Tote. Ähm, wir gucken uns die gleiche Zahl nochmal so an. Und zwar Germany 10.000. Wir sind bei den 10.000 Toten angelangt. Ne? Also 9.500 hatten wir, was die Kanzlerin ja schon vorher gesagt hatte. Die kann also wirklich wahr sagen Wir haben 10.000 Tote mit Covid. So, jetzt setzen wir das Ganze mal ins Verhältnis. Also in Relation. In Relation pro Million. Und jetzt sagen wir mal, was passiert denn täglich? Wenn wir das per day nehmen... Gucken wir uns das mal an, dann, dann wird das sehr zackelig und man kann kaum noch was erkennen. Wenn wir das mal so etwas glätten, die Kurve, praktisch pro sieben, äh, alle sieben Tage zusammengefasst und dann den Durchschnitt davon genommen, dann lässt sich das schon besser angucken. Hier, das war April, ne? am 10. April. Und jetzt gucken wir uns diese Sache mal so an. Ähm, pro Million, confirmed Death, also bestätigte Tote. Hätten wir in France 2,6, United Kingdom 2,4 und in den USA 2,33. In der Schweiz 0,89, also pro Million stirbt nicht mal einer, nicht ganz. In Kanada noch besser, in Germany noch besser. Das liegt natürlich an unserer äh, weisen Politik. In Serbien hat sich die Sache wieder beruhigt, da gab es mal äh, einen Ausschlag, als die Wahlen anstanden. 0,29 und Australien kleiner als 0,01, also kaum messbar. Interessant insofern, in Australien haben wir jetzt warme Jahreszeit. Also sehr jahreszeitabhängig. Jahreszeitabhängige Tests kann man nicht sagen. Mal sehen, wie die Tests aussehen. Und hier wird es wieder ein bisschen spannender. Beziehungsweise unübersichtlich auch. Wenn ich jetzt auf Kanada gehe, die Kanadier die testen in den letzten tagen wie verrückt und jetzt gucken wir uns mal insgesamt die kurven an united kingdom testet pro million wohlgemerkt 4 äh, France 3,6 und so weiter und so geht es runter bloß wir finden jetzt unsere kurve nicht ganz und die steckt die kommt dann gleich nach wo ist sie? jetzt ist germany wieder dabei und wenn ich das mit den toten auch noch mal angucke Pro Million sterben in France 2,6, United Kingdom 2,4, United States 2,33. Also wenn 2, sagen wir einfach mal schnell 2 pro Million sterben, naja, pro Million mit Covid-19. Und bei uns sind es jetzt 0,4 mit Covid-19. Leute, jetzt haben wir doch das Verhältnis. Also selbst 2 mit Covid-19. Von einer Million. Dann ist das ganz schön dramatisch. Ne? So, jetzt haben wir aber ausgewertet. Ähm, naja, er hat einen Typ namens Trump gewählt. Dann wünschen wir ihm mal alles Gute. Ne? Und ich möchte nochmal auf dieses Wort. Zuletzt starben an einem Tag mehr als 900 Menschen mit. Lars cov 2. Hat sogar der Spiegel gesagt. Das hat doch was. Gut. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich finde, diese Nachrichten sind gut. So oder so oder so. Denn wenn man es ins Verhältnis setzt, naja, dann beruhigt uns das doch. Ne? Also, schönen Sonntag. Macht was, macht's gut. Und bis zum nächsten Video. Hier kommen jetzt wieder die Links. Ne? Wie komme ich mit? Ich habe das ja alles verlinkt, auch Our World and Data. Ähm, wie komme ich mit dem Handy dahin und hier könnt ihr dann kommentieren. Also nochmals Beste wünsche. Tschüss.